gibt es ein richtig cooles Pack, das heute herausgekommen ist im Mod Hub. Und zwar, das schauen wir uns natürlich ganz zum Ende an. Bitte dran bleiben also bis zum Ende, damit ihr die geniale Mod, die heute gekommen ist, nicht verpasst. Wir starten mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die Velka Farms. Das ist die Karte von Mappers Paradise. Downloadgröße 273,5 MB in der Version, jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt... XML Bugs gefixt, Sound by Händler und Feld 3 gefixt, Legarms Haus XML gefixt, kleine Bugs gefixt. Wenn ich mir diesen Changelog angucke, glaube ich nicht, dass hier ein neuer Spielstand vonnöten ist. Wir kommen zum nächsten Update. Und zwar kommt das für die Karte Osada von Rajot GePlay. Downloadgröße 349,35 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt. Verkehr wurde verbessert. Auch hier wird kein neuer Spielstand erfordert. Die nächste Karte, die heute ein Update bekommt, ist die Griffin Indiana 22 von AJ Farmer. Downloadgröße 193,36 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, sicheres Update speichern, dann wurden gefixt, der Zug kommt nicht an, schwebende Müll an der Tankstelle. Behebung verschiedener visueller Störungen, Änderung der Spawnposition von Ladenfahrzeugen durch Drehung um 90 Grad beim Autohaus, Änderung vom Farmland 97, damit es nach dem Kauf verkauft werden kann. Gebühr für die Zugmüte wurde auf 100 Dollar pro Stunde geändert. Änderung der Preise für die Einkaufsstation der Versorgungsabteilung auf 5% weniger als im Laden gekaufte Produkte. HH Milling und GW Elevated Buying Station Preise gesenkt, damit sie dem maximalen Verkaufspreis auf normalem Schwierigkeitsgrad entsprechen. Änderung, Kollision am Mast an der Ecke Main Farm Road und der East West County Road entfernt. Änderung, die Masten wurden näher an den Weißen Zaun an der Hauptfarmstraße versetzt. Gülle zum Kauf bei Larsons Animal Dealer hinzugefügt, hinzugefügt von Zuckerrüben beim Kauf bei GW Elevator, benutzerdefinierte Werkstattgarage zum Ladenbau Modus hinzugefügt, benutzerdefinierte Beleuchtung hinzugefügt, Geräusche von Green 19 hinzugefügt. Ich würde mal sagen, hier ist ein neuer Spielstand von Nöten, denn hier wurde auch einiges an der Ländereien und so weiter verändert. Das nächste Update kommt für den Versatile New Holland 4WD Traktoren vom BC Bula. Downloadgröße 22,72 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Neue, genauere Felgung für Zwillingsbereifung, Precision Farming Kompatibilität hinzugefügt, verbessertes Verhalten der Gelenke. Der IMT 5170 von Udrushenye Nevaznishni Modera kriegt das nächste Update, Downloadgröße 33,67 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Leistung und Masse korrigiert, neue Animationen hinzugefügt, neue Konfiguration für Gewichte hinzugefügt. Dann kommen wir zum c 62 von Smetti, der das nächste Update kriegt. Downloadgröße 16,75 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Vorderachse, neue Kabine, Simple IC Support. Das Metre Pack von NicoPix und Nikoto 55 kriegt das nächste Update. Downloadgröße 78,09 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt... Hinzugefügt Atlas 21, Atlas 24 und Normal Map. Das nächste Update kriegt der Messi Ferguson 8700S von LS Agrar Ole, Downloadgröße 16,52 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der ChangeLog sagt, diverse Anpassungen gemacht, Warntafeln klappbar gemacht, Spiegelposition angepasst, Dachoption hinzugefügt, Lenkrad animiert. Das vorletzte Update kommt für den John Deere 4755 von Dominic Downloadgröße 11,72 MB in der Version jetzt von 1.0.1.1 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, Reifen ausgetauscht. Und dann kommen wir zum letzten Update für heute. Und zwar kommt das für den Randon Dolly von Eric Isaac und Agro Mods. Downloadgröße 9,59 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, englische Übersetzung korrigiert. Und damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar heißt die erste neue Mod Lizard 55 3x1 von R. Michael. Downloadgröße 48,2 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser LKW hier, der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 210 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 210 Liter, 60 Litern DEF). 90 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das standardmäßige Ladevolumen beträgt 13 Kubikmeter und das Gefährt wiegt 10,4 Tonnen und kostet 56.490 Euro. Die Kapazität kann geändert werden von 13 Kubikmeter auf 18 und 23 Kubikmeter. Und dann gibt es noch die 8 Kubikmeter Version. Verkleidungskonfiguration betrifft hier das Vorderteil. Gibt es Design 1, 2, 3 und zurück. Dann bei der Dachauswahl gibt es niedriges Dach und hohes Dach. Reflektorband gibt es eines, das ist dieses hier. Dann gibt es verschiedene Spiegelkonfigurationen. Einmal Spiegel 1, Design 2, Design 3 und zurück zu Design 1. Lenkradkonfiguration gibt es auch. Und zwar gibt es hier diese hier. Dann gibt es Design 2 und zurück zu Design 1. Türverkleidung gibt es auch. Und zwar betrifft das den Innenraum. Design 1 und Design 2. Scheibentönung gibt es auch. Design 1, 2 und zurück. Reifenvarianten gibt es den Stern, den Stern 2 und den Eurodisk. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser vintage farbpalette hier und betrifft die Kabine. Und die Designfarbe könnt ihr euch überlegen. Natürlich ist für den Aufbau hinten. Die nächste neue Mod heißt schon die 8000 Series. Kommt von JA Modding, Downloadgröße 28,39 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Traktor hier, der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 180 PS, wird last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 125 Liter, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und 7 Tonnen wiegt der. Der Preis 80.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin Continental, Mittas, BKT, Friedestein, Nokian Tires und natürlich trelleborg Dann gibt es eine optionale Frontstandard, dann gibt es die Box, Fronthydraulik, Achtung, hier gibt es keine Zapfwelle, dann Gewicht US, Gewicht EU und zurück zu Standard. Die Verglasung kann geändert werden von Standard zu Verglasung 1, Verglasung 2 und sogar zu Verglasung 3, das ist dann dieser Blauton. Seitliche Blinker gibt es ja oder nein, macht wahrscheinlich nur Sinn, wenn man Doppelbereifung drauf hat. Vordere Kotflügel kann hinzugebaut werden, ja oder nein. Halogenlichter können getauscht werden zu LED-Licht. Hintere Kotflügel kann hinzugebaut werden. Ja oder nein? Für das GPS kann das 6000er hinzugebaut werden. Rundumleuchten gibt es links, rechts und beidseitig. Die Motorenausführung: Da gibt es die 81 Zähne mit 180 PS, die 82 Zähne mit 205 PS, die 83 Zähne mit 227 PS. Dann haben wir noch die 84 Zähne mit 261 PS. Das war die Konfigurationsmöglichkeiten zu diesem Traktor hier. Eine sehr schöne Sache. Wir kommen zum NRH Fahrgassenbrecher von IJ Creative Design. Downloadgröße 4,57 MB in der Version von 1.0 und ist dadurch, dass es eine Marke ist, natürlich nur für PC und Mac. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis hier die lizard version kommt. Der Fahrgassenbreche kann genutzt werden, um natürlich die Fahrgasse zu lockern und natürlich auch eine Spur zu machen, wenn andere Fahrzeuge darauf fahren sollen. Der wiegt 761 Kilo, braucht 150 PS, das ist schon heftig. 2,60 m ist die Arbeitsbreite und die Maximalgeschwindigkeit oder Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 12 km/h. Der Preis 7.580 Euro. Hier können die Reifenhersteller gewählt werden zwischen BKT Mitas und Trelleborg. Der Kuhn VB2190 ist die nächste neue Mod und zwar kommt diese von PushCup, Downloadgröße 4,05 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Rundballenpresse für Ballen mit Durchmesser von 1,25 bis 1,80 m, wiegt 2,6 Tonnen, braucht 68 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und kostet 56.000 Euro. Die Reifenhersteller kann gewählt werden zwischen BKT, Michelin, vredestein und Trellerborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Wir kommen gleich zu der nächsten Rundballenpresse und zwar heißt dieser Rollbelt 150 kommt von ARKU. Dann noch Größe 4,65 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Ballenpresse hat anscheinend hier eine Kammer von 4000 Liter Tank. Dann wiegt diese 3,4 Tonnen, braucht 70 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und presst Rundballen im Durchmesser von 125 cm. Der Preis 49.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT Friedestein, Michelin und Trelleborg. Damit kommen wir zum Lizard D46 D47 Pack. Dieses kommt von Kastan Hydraulik. Downloadgröße 13,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Pack kommt mit diesen beiden Anhängern. Wir schauen uns mal den D46 an. Der kommt mit einem Ladevolumen von 4,2 Kubikmeter, wiegt 3,1 Tonne und kostet 5.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 6.700. Dann gibt es hier eine zweite Version davon. Dann gibt es verschiedene Ballenwagen-Konfigurationen und zurück zu den 4.200. Reifenhersteller gibt es Trailerborg und Lizard. Reifenvarianten gibt es Pflegebereifung, Pflegereifung 2 und so weiter und Standard. Die Bordwand kann ausgetauscht werden von der gewählten zu einer flachen Bordwand. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser vintage farbpalette hier und betrifft den Aufsatz. Und die Designfarbe kann gewählt werden und betrifft natürlich das Füllgut, die Füllgutkammer. Die Felgenfarbe kann auch noch geändert werden aus derselben Farbpalette und damit haben wir hier auch schon alles gesehen. Und wir damit gehen wir auch schon zum D47, der ist ein bisschen größer, ein bisschen höher, ähm, hat auch dasselbe Füllvolumen, wiegt 3,5 Tonnen und kostet 7000 Euro. Alles andere haben wir schon gesehen, die Kapazitäten bleiben sich dieselben und auch die anderen Konfigurationen. Wir kommen zum Randon Canavero Julieta, und zwar kommt diese von Eric Isaac und AgroMods, die sind die momentan sehr sehr aktiv, Downloadgröße 13,67 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt in zwei Ausführungen, und zwar einmal der 2-Achs-Zuckerrohr-Anhänger-Ausführung und einmal die dreiachs achs ausführung Die zweiachs achs ausführung hat ein Ladevolumen von standardmäßigen 28 Kubikmeter, wiegt 13 Tonnen und kostet 40.000 Euro. Hier haben wir die Konfiguration, die wir in den letzten Tagen des Öfteren gesehen haben. Die Reifenhersteller und Reifenvarianten haben wir ja schon des Öfteren gesehen. Zusatzbeleuchtung, Deko, die kommt hier hinten unten hin. Das ist diese hier. Dann Raddesign gibt es die mit Radkappen. Mit Radkappen und einmal mit Luft und zurück zu Nein. Anhängerkupplung kann hinten noch hinzugebaut werden, so kann man zwei aneinander hängen. Hauptfarbe kann gewählt werden aus der bekannten sehr großen Farbpalette hier. Und dann die Felgenfarbe natürlich kann aus derselben Farbpalette gewählt werden. Die ausführung die kommt mit einem Ladevolumen von 35 Kubikmeter, 14,7 Tonnen wiegt dieser und kostet 48.000 Euro. Die Einstellungsmöglichkeiten sind überall dieselben, deswegen lassen wir das auch hierbei sein. Die nächste neue Mod heißt John Deere Green System Anhänger Pack, kommt von JD Modding Arc, Downloadgröße 12,4 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses ein großes Pack an verschiedenen Schneidewerksanhänger. Ich glaube, ich gehe hier nicht jeden einzelnen durch. Wir schauen uns den größten an, das ist dieser hier, 2,5 Tonnen wiegt dieser, kostet 12.000 Euro. Design kann hier geändert werden, ich weiß gar nicht was das daran ändert und die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Dunkelgrau und dem John Deere Grün. Die Preise bewegen sich zwischen 7.500 und 12.000 Euro, das ist eigentlich alles zu diesen Anhängern hier. Der StepDeck Anhänger EML21 kommt von IBM Modding Team, Downloadgröße 16,66 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Anhänger hier, wiegt 6,7 Tonnen und kostet 35.000 Euro. Hier habe ich ein bisschen Probleme hier das zu lesen, weil ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Ich weiß nicht, ob das ich der Einzige bin. Testet es und wenn es bei euch auch so ist, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare mit einschreiben. Konfiguration hier kann ich mir nur vorstellen, dass es hier diese ähm, Aufteilung hier ist, das ist das hier, und kann hier noch etwas hinzugebaut werden, dann das zweite Teil hier, das sehe ich nicht, was das betrifft, also ich kann da leider nichts zusagen. dann die Reifenvarianten gibt es jetzt verschiedene Versionen, einmal mit einer Box, dann einmal weit auseinander gespreizt, dann die Box dazwischen, eine drei achs version und zurück zu der standard die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Wir haben es auch schon die letzten Tage gesehen. Also es kommt nochmal eine Mod in dieser ähnlichen Richtung. Und zwar heißt dieser Random Bitrem von Eric Isaac und AgroMods. Natürlich dann noch Größe 56,33 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses in drei verschiedenen Anhängersystemen: Einmal den 7-Achs, den 9-Achs und der lange Schildgut Frachter. Der 7-Achs, den schauen wir uns kurz an, der kommt mit einem Gesamtladevolumen von 56 Kubikmeter, wiegt 12,9 Tonnen und kostet 95.000 Euro. Die Kapazität äh, kann erhöht werden und zwar betrifft das jeweils äh, diese Elemente hier einmal von 28.000 zu 33.000, das heißt dann das Gesamtvolumen liegt bei 66 Kubikmeter. Ballenwagen, Ballenwagen gibt es die Versionen, die wir schon gesehen haben. Auch hier gehe ich jetzt diese Einstellungsmöglichkeiten nicht durch. Das haben wir auch in den letzten Tagen des Zugenüge gesehen. Falls nicht, dann schaut euch doch die Videos in der Vergangenheit an. Die natürlich die Farboptionen, die Haarpalette, die kennen wir mittlerweile. Kotflügelfarbe können wir da ein bisschen so machen. Und ja, das ist auf jeden Fall diese eine Version. Die 9-Achs-Version kommt mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 66 Kubikmeter, wiegt 16,4 Tonnen und kostet 110.500 Euro. Die Kapazität hier kann erhöht werden von 33.000 Liter pro Einheit auf 38.000 Liter, was dann ein Gesamtvolumen von 76.000 Liter ausmacht. Dann hier auch wieder die ballenwagen konfiguration und zurück natürlich. Dann kommen wir noch zum langen Schuttgut Frachter und der kommt mit einem gesamten Ladevolumen von 90 Kubikmeter, wiegt 18,9 Tonnen und kostet 139.000 Euro. Hier bin ich ein bisschen verwirrt, denn hier scheint die Standardkapazität pro Einheit bei 50.000 Liter zu sein, aber die Kubikmeteranzahl, die gesamte, die bestimmt für mich hier nicht. Die Kapazität kann erhöht werden auf 55.000 Liter pro Einheit und hier würde dann, müsste dann eigentlich stehen 110.000 Liter oder 110 Kubikmeter. Alles andere haben wir überall schon gesehen, deswegen also gehen wir es nicht nochmal durch. Dann kommen wir zu der nächsten Neumod und zwar heißt dieser Schafstall. Dieser kommt von Lancyboy, Downloadgröße 11,67 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter den Tieren und natürlich die Schafen. Das ist dieser Schafstall hier. Kostenpunkt zum Platzieren 98.000 Euro, Unterhalt pro Tag 150 Euro. Die Kapazität für diesen Stall ist bei 65 Schafen und hier kann natürlich dieser auch betreten werden. Sieht sehr schön aus, finde ich. Also nicht so klinisch sauber, sondern ein bisschen, ja, überwachsen. Hier wird, wird dann die Wolle gespawnt. Und ja, ein bisschen Dekomaterial rundherum. Hervorragend und schön gemacht. Die nächste neue Mod heißt Platzierbare Nachfülltanks von Matthew FS. Downloadgröße 2,3 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü unter Gebäude und Container. Gibt es vier verschiedene Tanks? Einmal den Saatguttank für 8500 Euro, den Mineraldüngertank mit 8500 Euro Preisschild, dann Flüssigdüngertank und den Pflanzenschutzmitteltank. Jeweils 8500 Euro kosten diese unterhalb pro Tag 100 Euro. Hier ist der Hinweis ganz klar: Das Befüllen an diesem Tank ist teurer als das Pflanzenschutzmittel auf einer Palette zu kaufen. Also der Preis ist teurer, als wenn man diese als Paletten kaufen würde. Ist natürlich ein bisschen so gedacht, dass man hier quasi die Lieferkosten auch mit bezahlt, wenn man diese auf dem Hof stehen hat und diese befüllt werden vom Händler. Und damit kommen wir zu der letzten neuen Mod und zwar habe ich die eingangs erwähnt, die schauen wir uns ein bisschen im Detail an, nicht so detailliert, denn ich müsste diese auch erstmal komplett austesten, aber wir schauen die uns ein bisschen genauer an. Das ist die Plan ET Modulare BGA, diese kommt von Castor vom Deutsch-Schweizer Agrarservice, Downloadgröße 32,48 Größe 32 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. So, dieser ist zu finden natürlich unter Produktion und Fabriken und das fängt an hier mit den Bunkern. Bunker klein, mittel und groß. Preis zwischen 56.000 und 125.000 Euro. Dann gibt es den Fermenter 100, 200, dann gibt es den 300 und den 400er Fermenter. Preis liegt zwischen 165.000 und 355.000 Euro. Dann gibt es hier den Flüssigfermenter, dann ein großer Nachgärer 140, großer Nachgärer 200 und den großen Nachgärer 300.000 Liter. Preis liegt zwischen 150.000 und 240.000 Liter. Dann gibt es hier das zentrale Güllelager, 65.000 Euro und dann das zentrale Lager. Dann gibt es den Generator. Da gibt es auch eine kleine, eine mittlere und eine große Version. Und zwar Kostenpunkt zwischen 75.000 und 165.000 Euro. Dann haben wir den Methan-Verkaufsstelle. Das ist diese hier, kostet 85.000 Euro. Da wird das Methan direkt verkauft. Dann Methan-Lager kann Methan natürlich gelagert werden und auch das Fahrzeug kann entsprechend hier betankt werden. 75.000 kostet dieser. Und natürlich haben wir noch ein Stromlager, das ist dieses hier, 95.000 Euro. Und da kann der Strom gelagert, respektive auch verkauft werden. Des Weiteren gibt es unter Dekoration und sonstigem noch zwei kleine Fackeln. Einmal die Fackel klein und die Fackel groß. So, das sind auf jeden Fall mal diese Elemente, die dazu gehören. Also wir schauen jetzt uns mal ein bisschen an, wie das aufgebaut ist. Also, wir haben den Bunker, da kommt rein... Silage, Mist und Zuckerrübenschnitzel. Das ist Standard. Ne? Das ist eigentlich so wie überall. Das ist das, was mit reingebracht wird und daraus wird hergestellt. Fermenter Silage, Fermenter Mist und Fermenter Zuckerrübenschnitzel. Ne? Das heißt, das wird dann verteilt, auf Verteilen gestellt und wird zum Fermenter geschickt. Hier. Kann hergestellt werden. Eingehende Güter werden hier sein: Fermenter Silage, Fermenter Gülle, Fermenter Mist und Fermenter Zuckerrübenschnitzel. Daraus wird hergestellt einmal Methan und einmal dieses Symbol hier: das sind Fermenter-Gärreste. Das ist zum Beispiel, wenn man das aus Silage macht, wenn man das über Nachgehre macht, dann wenn man es über den Gehreste macht, kommt rein fermenter Silage und dann wird hergestellt Lagergehreste und natürlich Methan. Dasselbe hier mit der Gülle, das heißt, da kann man direkt befüllen lassen von diesem Güllelager, direkt befüllen lassen, fermenter Gülle, da wird hergestellt dann eben auch Methan und natürlich fermenter Gärreste. Dasselbe kann auch ähm, andersrum gemacht werden. Wenn man das nicht als ähm, fermente Gehreste haben will, kann man als Lagergehreste haben und die dann entsprechend weiterverwenden. Aus Mist dasselbe kann man wählen, welches äh, man machen möchte. Einmal dass man fermente Gehreste bekommt oder einmal Lagergerreste. Dasselbe für die Zuckerrübenschnitzel und zwar einmal auch hier kann man machen, entweder dass als Abfallprodukt hier fermenter Gärreste oder Lagergärreste entstehen. Der flüssige Fermenter, das ist klar, der wird direkt beliefert aus dem Güllelager und zwar kommt natürlich da rein Gülle und dann wird das zu, Fermente, zu flüssig fermenter Gülle. Diese wird dann natürlich verarbeitet zu Methan und natürlich zur Lagergereste. Also wenn man jetzt uns hier einmal das zentrale Güllelager angucken, dann kommt da Gülle rein und da wird hergestellt Flüssig-Fermenter-Gülle und Fermenter-Gülle. Das ist das, was hier hergestellt wird. Das sind die beiden Produkte, die man herstellen kann. Dann der Generator macht natürlich aus Rohmethan, macht dieser elektrische Energie. Am großen Generator kann natürlich äh, Methan hergestellt werden aus Rohmethan. Dann kommen wir zum großen Nachgärer. Das ist dann eine zweite Stufe noch. Da wird dann fermentierte Gereste genommen und daraus wird hergestellt Methan und Lagergehrreste. Also wenn man fermentierte gelreste herstellen will, dann ist, kann man diese noch weiter verarbeiten dann und dann kriegt man Rohmethan und Lagergehrreste. Im Methanlager wird dann umgebaut von Rohmethan zu Methan, das natürlich auch beim Methanverkauf. Beim Stromlager natürlich wird Rohmethan äh, genommen und elektrische Energie hergestellt. Am Schluss kriegt man natürlich die Lagergärreste, die dann in Gärreste natürlich wieder abgeholt werden kann und diese natürlich dann auf Feld gebracht werden kann. Puh. Eine komplexe Sache hier. Ich bin mir tatsächlich überlegen, ein separates Video morgen zu machen hierüber. Ähm, es ist sicher interessant, hier die einzelnen Elemente zu sehen. Wenn ihr euch erinnert, ich habe doch auf dieser karte habe ich doch ähm, händeringend da oben gesucht, dass ich meinen ganzen Hof da autark ähm, betreiben kann. Das heißt, rein aus dem Methan, was ich selbst herstelle. Ähm, und deswegen habe ich ja damals auch mit dem deutsch weißer Kontakt Aufgenommen. Die haben mir damals gesagt, drei Monate und circa brauchten, brauchen sie, damit sie diese BGA umbauen werden oder können. Hat ein bisschen länger gedauert, aber auf jeden Fall ist sie hier ein enorm großes Projekt. Hat er hier gemacht, hat es super überlegt, von den ähm, Grundelementen dann zum Endelement, ähm, hat dann quasi diese Zwischenstufen eingeschaltet. Sehr, sehr clever gemacht.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 Ganz, ganz herzlich nochmal beim CASTOR, beim Deutsch-Schweizer Agrarservice, da kann man tatsächlich jetzt wieder ein Projekt starten, wo man einen Tag ähm, den Verhof führt, wo man im Prinzip keine externe ähm, Treibstoffmittel ähm, braucht, wenn man die entsprechenden Traktoren findet, wo man die mit Methan dann betreiben kann. Werden wir nochmal überlegen, ein solches Projekt zu starten, aber auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die damit gemacht haben, um diese geniale Mod zu machen. Und natürlich auch an euch, die, die hier zugeschaut haben. Möchtet ihr noch ein paar Kommentare loswerden, dann macht das im Kommentarfeld. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke, tschüss und hasta luego.